Bei meiner Geburt war ich krank. Der Arzt sagte, ich hätte nur noch 73 Jahre zu leben, plus oder minus ein paar. Ich habe die Diagnose sehr ernst genommen und mich gleich erkundigt nach einem Platz im Hospiz für Sterbebegleitung. Und ich muss sagen, man behandelt mich hier sehr aufmerksam.